Dieses ist eine Landkarte, wo es verschiedene Länder drauf gibt mit Pins. Wenn ich auf einen Pin klicke, dann wird ein Märchen mir abgespielt. Hier hinten habe ich die einzelnen Pins verkabelt zu dem Makey Makey. Der ich den, und den habe ich mit dem Computer verkabelt. Die, hier sieht man den Quellcode und hier ist das Programm. Ich mache das jetzt groß. Jetzt klicke ich auf die Fahne. Dann startet automatisch das Programm. Dann klicke ich zum Beispiel, hier muss ich immer Erde festhalten. Klicke ich auf Italien einmal. ist ein Märchen Dann aus erzählt Italien. er mir etwas über das Märchen. Wenn ich dann ja, nochmal draufklicke, ja, ich lese Ihnen jetzt liest er mir das Märchen vor. Fassung Wenn ich nochmal draufklicke, kommt ein Lied. Das war mein Projekt für den Europawettbewerb